Jeder Anfang wohnt ein Zauber inne, den Anfang der Welt, den Anfang des Menschen, den Anfang des Heils. Weihnachten ist die Feier des Anfangs. Lässt den Anfang spürt, ist ein Anfang. Weihnachten Alten und neue geben in Lichte des Zeits.